Oh hier, schön, oh. Hey Herr Rotes, was ist denn los? Ich krieg das nicht hin, Alter. Ich habe einfach nicht den Arsch in der Hose. Ich meine, klar, das ist halt nichts weiter, als dir irgendwie voll zu quatschen und, Aber ich weiß auch nicht, was, was sagt man da? Wie geht man Na, da? Frauen raus? jetzt. Frauen. Na, das stand doch im Titel. Achso, gar kein Problem, Mann. Da kann ich dir helfen. Meinst du, du kannst ja. dich da aus? Na klar, Ich hab, guck doch mal, ich hab ein Hemd an und eine Krawatte, ich bin Pickup. Okay. Also das erste ist erstmal, dass deine Körperhaltung. Das ist komplett falsch. Okay. Das ist wirklich komplett falsch. Setz dich mal, du musst dich mal selbstbewusst, genau, ja. Genau, selbstbewusst, richtig, sehr gut. Hemdkragen wäre vielleicht noch gut, ganz, so. ganz hoch so. Einfach dominant, weißt du? Dominant, das genau. Breiter ja, das, das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig gut aus. Sehr selbstbewusst. Und jetzt sprichst du die Frau quasi einfach an. Es ist auch sekundär, was du sagst. Weißt du, einfach erstmal ins Gespräch kommen. Okay. Briefkasten, Tür, Klimaschutz, Klimawandel, Klimaanlage. Nein. Was ist denn nur? Ich habe... Ich hab genau gemacht, wie du gesagt hast. Ich habe genau gemacht, wie du gesagt hast. Die war auch gar nicht erst ab abgetan, so, aber die hat dann nein gesagt. Die war nicht abgeneigt. <lacht> aber die hat nein gesagt. <lacht> oh. Ja, also das, das kann jetzt eigentlich auch nur gescheitert sein, weil du irgendwie, du bist noch nicht selbstbewusst. Du musst erstmal irgendwie Alter, ich aus hab dir rausgehen. Du angespannt gelaufen. Ja, genau wie du gesagt nee, locker, hast. locker. Du musst dominant sein, aber du musst jetzt erstmal, du musst dich irgendwie lockern. Du musst jetzt erstmal, du hältst jetzt einfach mal so eine Rede. Okay, okay. Hallo Leute, ich komme aus Dortmund. Das ist jetzt aber ungünstig. Da ist einer, der tut Muss ich die jetzt überstimmen? Musst du lauter machen. Okay. Also Leute, ich komme aus Dortmund. Ich will hier meine Ängste überwinden und die einfach ansprechen. Ich dich jetzt mal ein bisschen selbstbewusster hin. Hallo Leute, ich bin jetzt aus Dortmund. Und ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden und sie einfach anzusprechen. Der der dudelt wieder! Ey, ganz kurz mal! Pst, pst. Jetzt! Äh. Ich bin aus Dortmund und ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden und sie einfach anzusprechen. Boah, du hast eine Ausstrahlung, ne? Ich strahle wie die Sonne. Doch, der strahlt ja, man. Strahlt ja, oder was? Ja. Ja. Boah, ne? Was du jetzt für eine Ausstrahlung hast? Absolut, auch richtig das geil. Das war schon richtig das peinlich so, so aber. Nee, komm. Jetzt guck mal, wie du strahlst, Mann. Okay. Und jetzt, jetzt machen wir das so richtig in -field, ja? Okay. Und das ist so wichtig, jetzt, dass du an deine Körperhaltung denkst. Okay. Selbstvertrauen. Ja? Und es ist gar nicht so wichtig, was sie über dich denkt. Ja? Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Es ist egal, was sie denkt. Es ja. Ist egal, was sie denkt. Äh, Toaster, jetzt einfach mal so gefragt: Was haltet ihr von mir? Was, was denkt ihr von mir? Über mich? Ja, es ist auch egal. Weil es ist ja egal was Menschen von einem denken. So, das war jetzt ne Icebreaker, du, bist jetzt, du merkst jetzt, dass ich ein anderer Mann bin als die anderen und dass das jetzt was völlig besonderes ist, was ich mache und dass ich nicht so bin, wie die Standard... Bist <lacht> <lacht> ist mir aufgefallen. Ich hab so rumgeguckt und dann so, boah, oh! Entschuldigung, mir aufgefallen, von Augen her. Ich hab ein Foto, wo ich aussehe wie Kerstin Ott... Ja, scheiße, die Körperhaltung. Wie sehe ich, wie sehe ich denn... Äh, daran lag ey. Die sind mir aufgefallen. Oh! Helfen meine Tipps sogar. Äh, ich weiß nicht, mit deinem bin ich jetzt nicht so weit gekommen, aber ich habe da gerade eben einen getroffen auf der Straße. Der war ziemlich cool, so ein Coach. Der ja? hat mir kostenlos ein übelst geiles Coaching gegeben. Seitdem habe ich voll Erfolg. Weil du ständig deinen Freund wechselst, Ehebruch treibst und deine Beziehungen sind auf Lügen gebaut. Dann, du? Entschuldigung, willst du vielleicht den Freund wechseln, Ehebruch treiben und Lügen verbreiten? Persönlich dich mit deinem Nächsten. Warum? Damit ist dir und, und deiner Familie. Gut geht. Schön, weil wir uns vielleicht kurz versöhnen, damit es unserer Familie gut geht. Hör zu. Jesus hat mich frei gemacht, okay? Und okay, und ich will halt Frauen dazu bewegen, dass sie sich frei machen. Gott möchte nicht, dass du zum Beispiel Hurerei machst. Bitte versteh mich nicht falsch. Du gehst dahin, sagst den Frauen schöne Worte. Du auch kennst bestimmt schon Flirtsprüche und um mhm. man mit Frauen redet, ne? Ja. Vielleicht neckst du die Frau, dann schubst du so So-So und, und dann greifst du an. Das ist okay. Das ist mit den Schuhen, ja, okay. Ja, nenne, Herr ja, vergib mir. Ja. <lacht> weißt du, deine Schuhe sehen aus wie ein Auto. Attacke! Jesus liebt alle Menschen und Gott hat den Menschen eine Frau zur Seite gestellt. Nicht alle, aber auch dir. Okay. Deshalb rate ich dir, das, was du suchst, gib dir Jesus und dann bleibt das. Und oh. du, Will Jesus dich mir geben und dann bleibt es einfach so? Es war noch nicht selbstbewusst genug. Will Jesus dich mir geben und dann bleibt es dann einfach so? Das mit dem Jesus, das haut nicht hin. Kennst du den schon? Ich habe meine Handynummer verloren. Aber das ist gar kein Problem, weil ich gehe hier einfach auf Kontakte, eigene Nummer und dann habe ich sie äh, einfach wiedergefunden. Perfekt, oder? Ja. Geiler Trick. Ja, finde ich auch. Meinst du, damit kann man jemanden anklopfen? <lacht> Entschuldigung? Ja. Ich habe meine Nummer verloren. Aber das ist gar kein Problem, weil ich gehe einfach auf eigene Kontakte. Kann seine Nummer rein, ja? Und dann habe ich, nee, ich brauche meine. Und dann habe ich sie hier. Perfekt. Super, oder? Geiler Trick. Ja. Als dein Vater die Sterne vom Himmel geholt hat, hat er sie dann dir in die Augen reingerammt. Das hat sich eher schmerzhaft an. Das das. Die hat AirPods drin, die hört mich nicht, du Spacken. Es gibt ein Foto, auf dem sehe ich aus wie Kerstin Ott. Vielleicht siehst du diesen äußerst gut versteckten Kameramann dort stehen.